Habt ihr das auch manchmal, da sehr aus einem Gespräch rausgeht und euch dieses Thema des Gesprächs noch so ein bisschen nachhalt und beschäftigt? Ich hatte das letztens und äh, es war überraschenderweise ein Gespräch mit meiner Oma gewesen. Es fing eigentlich recht belanglos an, sie erzählte so, was sie so vorhat und ähm, dann kam sie dazu zu, äh, zu sprechen, dass sie demnächst wieder mit ihrer... Sternstunde zusammenkommt, so nennt die sich. Das ist ein Zusammenschluss aus äh, vielen Frauen in ihrem Alter, so ungefähr, die ja verschiedene Themen dort besprechen, die sie einfach ähm, beschäftigen und die haben immer für ähm, bestimmte Themenwochen, ja ich mal, und bereiten da bestimmte, bereiten da Dinge vor und äh, tragen da was vor und ähm, ja, machen das so interaktiv, dass jeder zu dem Thema was zu sagen hat auch. Und dass sie auch was mitnehmen können aus diesen, aus diesen Tagen. Und diesmal war das Thema gewesen, Achtung, verlerne das Staunen nicht. Und der Titel und der Inhalt war so genial, wie ich finde, weil oftmals beschäftigen wir uns ja besonders mit Social Media immer mit höher, schneller, weiter und sind immer auf das ganz Große hinaus. Und die haben es mal wieder auf das, äh, das Wichtige reduziert. Weil man kann sich ja so auch an Kleinigkeiten erfreuen und ist das nicht vielleicht sogar das, was das Leben, ja, lebenswert macht, auch sich über kleine Dinge zu freuen und auch über kleine Dinge auch mal zu staunen, also beispielsweise zu schauen, wie schön ein Baum aussieht oder ähm, wie schön ein Sonnenaufgang sein kann oder wie ich sich kleine Kids anstellen, wenn sie versuchen zu gehen am Anfang und so solche Sachen. Dinge, die rational eigentlich unbedeutend sind, aber uns doch viel Spaß bereiten können. Und es muss nichts Spektakuläres sein. Mir ist zum Beispiel ein Gegenbeispiel mal eingefahren dazu, wo ich in Kanada war, so bei Lake Moraine, Lake Louise, vielleicht kennst du den einen oder andere. Und du siehst jeden Tag, also in den Rocky Mountains, du siehst jeden Tag so Dinge, so buch, kompletter... Kompletter Wahnsinn, was du da siehst. Solche Dinge siehst du manchmal in deinem ganzen Leben nicht und ich habe das innerhalb von wenigen Tagen gesehen. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass ich abstumpfe, dass ich so innerlich schon dachte, so oh, habe ich schon gesehen und konnte gar nicht mehr so mich darüber freuen in gewisser Weise. Und das war wieder so ein, so ein Ding, wo ich mir jetzt denke, vielleicht einfach mal kurz Zeit nehmen, tief durchatmen und es mal wirken lassen. Vielleicht auch was für dich für, für morgen mal zum Ausprobieren, wenn du mal in die Natur gehst. Einfach dich an Kleine, Kleinigkeiten auch mal wieder erfreust. Gib mir gerne mal Feedback dazu, an, über was du dich, über welche Kleinigkeiten du dich in letzter Zeit vielleicht gefreut hast. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was du mir zu berichten hast. Ah, und vielleicht noch eine ganz praktische Idee. Vielleicht ja was für eine Abendroutine. Sich einfach mal abends im Bett oder noch vorm zu Bett gehen, überlegen, was hat mich heute zum Staunen gebracht oder was hat mich begeistert heute.